<lacht> Der Herr in langen Haaren. <lacht> also kein Pool. Oh mein Gott, der wird so das tot ist ist dran, ne? Komm, bitte, bitte. Rein da, rein da. Ah. Oh, oh mein oh. Gott, oh mein Gott. Ja, ui, oh. oh mein <lacht> Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, ich, ich hab noch. Ja. Ey, ey, was seid ihr was von den Ballers, Ballers Ballers, Was ist Ballers. Ballers denn? Komm doch, komm. ich Tschüssi! ich Ah, Oh Junge, du ein so dummer Oma Wichser. <lacht> es kommt keiner mehr drauf. Ja. <lacht> wir den, weißt du was ich meine? Ey, mein okay, Satz, du willst Mann. tot sein, du willst tot sein. Tschüss! Ey, ey, ey! Komm doch, ja! <lacht> Komm doch, du Oma! Oh, oh, oh, oh, das wird nicht gut! Peter Schnochel hat einen dicken Dochel! Oh nein. <lacht> jetzt Ähm, um, da, da liegt jemand auf dem Boden, der wird umgeklatscht. Oh, ja. Brum, brum, brum. Nice. Massen VDM. <lacht> <lacht> Gesteckt. Allahu Akbar, du dummer Oma fixer. Massen VDM. Yallah Habibi. Oh, schöner sexy Body. Aber Ey du fixer. Wer wird das? Ey Jungs! Auch. Wallah, krisen! Er ist kein Türk, er ist Deutscher, er ist auf mich. Ey, was machst du da? Komm raus, wenn du dich traust! Komm raus, wenn du dich traust! Komm raus, wenn du dich traust! Komm doch raus! Komm, lass Boxkampf machen! Was passiert? Komm doch raus, komm doch raus! Was willst du meine Kollegen? Was Komm raus! Hier, Mittelfinger in deinen Arsch! Schwanz! In mein Arsch! Yeah, big thing. Von gefahren, ja, Ja, komm raus, wir boxen nicht! Nein, wir und. boxen uns jetzt, Digga! Eins gegen eins, really? Ach, komm komm. komm. bitte, komm, ich hab richtig Bock! Lass es, ja, du dober witzig! Ja, Für Fortnite! Für Fortnite! Für Fortnite. So. Warte, wir ich, holen dich hoch, oder? Ja, willst du? Äh, wir, wir, wir ja, sind ja, anglerclub member aber wir sind jetzt keine Fraktion, aber wir sind Komm, komm, Komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm! Wir gehen angeln mit geklauten und geklauten ist wegen 60. <lacht> Stark. Komm, komm. Was <lacht> hat die Schnauze? Ja, Medic! Ihr wurdet oh gestorben. Ähm, einmal bitte falsch <lacht> Einmal bitte nicht so rumschreien. War, waren Sie nicht Schön. der Medic, der mich gestern hochgeholt hat das, das, das, die ganze Zeit? Ich wollte mal kurz mal Jetzt kann also wir sind mit Auto Die Medics wissen Bescheid. Die Medics wissen Bescheid. Ey, okay, ja bitte oh nein, wer bist okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Tschüss. du? Einmal okay. ah, ich kann nicht, ich kann ein ein nicht raus. Ich kann nicht raus. Ich kann nicht raus. Ich kann nicht raus. Ich kann nicht raus. Ich kann nicht raus. Ich kann nicht raus. Ich kann nicht raus. Ich kann nicht raus. Ich kann nicht raus. In den Benzinkanister und zack, er ist explodiert. Das war heftig. Das war einfach Justin Bieber. Falls ihr das sehen wollen. Hey, Arme, äh, weiß, äh, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, der Herr. Das ist eine Kollegin, das ist eine Dame aber. Ja, ja mir egal. Äh, waren sie mal bei der ICH? Oh, die Dame, die kenne ich. red Hair gumman heißt, heißt die. <lacht> <lacht> <lacht> Na, <lacht> äh. Abend. Kann man sich schon sehen? So, mein Gott, ich bin. Ja, mein Kind. Hä? Oh nein! Ah, oh nein! Ah, mal Weck, was, weg, weg, weg da. Oh nein! Warte, verdromm um ich. Ey, ey... fahr da hin, wo wir... Wo wir äh, ey, so. Leck mein Hoden. Leck... Na, ah, na aus mir, ich bin krasser Fahrer, verdraut mir. ist links, links, links. Da, schon. auch Reifen. Ey, was mit denen los, Mann? Oh nein, die Brücke kenne ich doch. Ja, Clean man, motherfucker, Alter. Nein, nein, ich muss... Spring, spring, spring! Clean Mann! Ey, wenn die da ja. jetzt auch. Oh, du Bastard, fahr doch. Oh, wir müssen weiterlaufen, lass weiterlaufen. Nein, wir fahren jetzt, wir fahren jetzt hier rein, hier rein, hier rein, in den Geheimtunnel. Oh, krass. Stark, Stark Mann. clean, Mann. Oh, warte, oh, oh, was hier denn? Anhalten, aus, alle aus. Ja, schnell, schnell, aufsteigen, aufsteigen, Ja, hier ist unser Gang, ja, Gang, Gang. Stark. Kannst du ja. unser Gang sein? Wie heißt du überhaupt? Ich? Ja. Nerion. Nerion? Nerion. Bist du Türke? Nein, Albaner. Ich bin Albaner. Ich bin Albaner. Oh, oh, oh nein, oh nein. Oh, yeah. Ich bin ein Russe. Ja. Weiß war nach. nach. Bro, was ist denn? Junge, rennt mal nicht so schnell, Digga, ihr wisst doch was. Ah, aber es war Fuß. Wir waren slight, Alter. Päenisflug. Oh, ihr kannst du. Ey, runter, runter, runter, runter. Clean oh, man. <lacht> man. <lacht> Nein, er ist tot! Mann. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ich, nicht so uh, ich hab Bock, war Ich hab Bock, war äh, Ne, ich wollte eigentlich Leute, Oh, der ja, Tschüssi. Ja, so äh. ah. Du dummer Wichser, gesteckt. Du mein? Hallo. Ah, ihr seid so auf. Ich mir. Der Vater schwul. Der schnell, schnell, der will mich umbringen, der will mich umbringen. Ah, er ist tot. <lacht> ich Der magisch. Hey, was, was, was sagst du da, ne? Das ist so Ah, du hast kein Aim. Geh weg von dem, ich hab zu weg Du hast so ein schlechtes Aim.